Herzlich willkommen. Heute geht es um eine Sonderform der Recherche mit dem Befehl Zeit. Bertram soll etwas über Import- und Exportbedingungen rausfinden, jetzt nachdem der Brexit stattgefunden hat und ist etwas frustriert. Er hätte gerne Treffer aus Großbritannien, doch mit seinen Suchbegriffen bekommt er bloß deutsche Quellen genannt. Amine erläutert ihm, du hör mal, dieser Befehl site, den kennst du ja schon. Da brauchst du im Grunde nicht eine vollständige Adresse, eine URL. Es reicht die Top Level Domain und zwar die mit der Länderkennung. Beim Vereinigten Königreich hast du da sogar Auswahl. Es gibt einmal UK, also UK für United Kingdom und es gibt co.uk, also CO.UK für Commonwealth United Kingdom. Probier das doch mal aus. Ey, super. Und wenn ich nur UK nehme, bringt mir das auch die CO.UK Treffer. Zumindest zum Teil. Das ist ja toll. Okay, ich mach mal weiter.